ja hi und willkommen. mein name ist dann P und ich begrüße euch zurück zu let's play Dragon ball z Kerkerot. ja in der letzten folge haben wir uns noch einigen der nebenquests hier gewidmet und wir haben sie alle geschafft abzuschließen und jetzt stehen wir hier ohne irgendeine Nehmen Quest und können weiter mit der Story machen. Aber ich nehme an, äh, ja... Äh, Unterbrechung. Unterbrechung geht noch ein bisschen weiter. Weil wenn ich so ein die zelt damals zurückgedacht habe, nicht die Zelt-Spiele, aber ich glaube vor der cyborg saga hat das doch sehr viel länger gedauert. Ne? Bis wir irgendwie die Story weitermachen konnten. ist gerade etwas Silbererz äh, angeflogen gekommen. Also ich weiß nicht, wo ich dann auf er bekommen habe. Aber ja, anscheinend hat irgendjemand hier was eingesammelt oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal und so Goku's Haus betreten. Aber äh, ja, <lacht> hab ich ja, ja gedrückt, Mann. Äh, ja, bin wieder da, aber möchte wirklich mit das Zeug fortfahren. Du wirst die Dragon muss dann nicht mehr aufsammeln können. Und deine Gruppe wird aufgelöst. Ja. Ja, so hörjomitena, katt, komm, um, und ich mache dich re. Mach, katt, ja. Wir sind wie ich, kott, und ich Romantische Schürze und viel Erfahrungsmittel. Oh. Sieht so aus, als würden wir schon direkt den times machen seit jetzt eine Ausrede sein etwa? Das erwartet uns. Rangelosa, Majin Bu's Auferstehung. Die letzte sage im Spiel. この 16歳 これまで super so eine epische Szene in der Serie. Einfach weiß ich nicht, die, ich finde die Klamotten von Son Goku sehen richtig cool aus. In dieser einen Szene, vor allem in Verbindung mit den, mit den Haaren, sieht richtig awesome aus. Sieht ein bisschen aus wie die Adrak Klamotten von Son Goku. Wieder. 黄色 no 戦士 toyobi show no Musik. Wird Intro, ja. Cool ehrlich gesagt ziemlich gut war ich darf wahrscheinlich nicht fliegen oder so ne kann ich nicht ja damals von gohan als erwachsener also mehr oder weniger ich finde die klamotten sehen cool aus kann ich jetzt neue sachen einsetzen und lernen und so weiß also ich nicht ein paar sachen konnte ich irgendwie nicht weiter aufleveln obwohl ich irgendwie voraussetzungen hatte Na, schaut dir euch an sehen ein bisschen aus wie die jahr klamotten von zum goku und die fand ich auch gut ich ist auch irgendwie so gleiche farbschema ein bisschen deswegen naja gut ähm, ja ja, ich habe schon unterbrochen. Verdammt, jetzt ja, kriegen wir auch nicht, weil das ist überhaupt nicht auffällig und so ne? deutsch Zusammenfassung: Sieben Jahre sind sein Kampf gegen Zell vergangen. Son Gorn verfolgt seinen Traum gelebt zu werden. Schreibt sich in der Orange High School ein, um seine Ausbildung fortzuführen. Oh, die beiden. Eraser, deren Namen ich noch nie irgendwie gekannt hatte, ehrlich gesagt. Son Gohan's Klassenkameradin Eraser. Das ist ein Anagramm für Devil. Das ist mir voll spät aufgefallen. Weil Mr. Satan, nee. Mal Spoiler. Meine PS4 geht gerade voll ab. Warte Alter, ruhig. Okay, ich wollte schon sagen, nicht, dass ich hier was gespoilt habe, aber wird schon direkt erwähnt. So. Echt? Ich kann die Charaktere gar nicht hören, weil meine PS4 so laut ist. War nicht das erste Mal, dass der irgendwie sich in Super Saiyan verwandelt hat und so was gemacht hat, während dieser einen Szene. な娘だし。この Razor und Schärfer ne? habe ich noch nie für die beiden interessiert, deswegen habe ich mir nee ich, ich glaube wurde das auch irgendwann mal erklärt in der Serie, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, hat mich auch irgendwie nie interessiert. Naja bei den Namen. Mein Gott, man sieht sogar diese beiden handlanger unten links diese unwichtigen interessant okay alles klar ich bin gespannt ich freue mich so auf diese staffel also diese saga das ist der grund warum ich mir das spiel erholen wollte nachdem ich den trailer von dieser saga geguckt hat den sollte euch mal anschauen der ist richtig episch ey. Home Run spiel Dieses Spiel stellt deine Schlagfertigkeit auf die Probe. Du im Kreis, um den Ball zu schlagen. Je genauer du triffst, desto weiter fliegt der Ball. Verschiedene Werfer lassen den Ball unterschiedlich fliegen, aber lass dich von dem Flugbahn des Balls nicht wehren Am wichtigsten ist es, wann du schlägst. Warte mal, der hat doch gar nicht. Sehr gut. Der Ball ist im Orbit. man das sich eigentlich abwerfen lassen in der Serie, ne? Ich habe den im Orbit geschlagen. Vielleicht hätte ich auch nichts machen sollen wie in der Serie. Vielleicht hätte ich auch nichts machen sollen wie in der Serie. Auch jemand gesehen, wie er bei dem Orbit geflogen ist, 59 während des ganzen Jahres hat es nicht ein einziges Level abbekommen, aber dann spielt er einmal Baseball und dann kriegt dann natürlich das hat Gefühl, das Spiel hätte viel länger dauern müssen, aber hat irgendwie natürlich mit einem Schlag geschafft. So begab sich Song nach der Schule in die westliche Aufstand, um bei der Capsule Corporation all zu machen. Ja, da steht schon der große Cyberman. Da können wir sagen, dass du goldener Kämpfer bist. Äh, Alter, ein Anschlag von Bulma. Äh, nein. So. Ist die auch noch hier? Nö. Die ist nicht mehr hier. C21. Vielleicht ist die ja jetzt zum bock geworden, keine Ahnung. Guck ich mal an, wie riesig Songohan ist, er ist 16. Ja, halt, Moment mal. Ähm, haben die da falsch übersetzt, weil das kann doch gar nicht sein. Ich mein, Songohan war während den zelt spielen doch elf und es sind jetzt sieben Jahre vergangen, und das heißt, er müsste jetzt 18 sein. Ja, ein Moment mal haben die jetzt hier falsch übersetzt oder so also, oder haben? Ich glaube, ich glaube, in der englischen Version ist das Alter von einigen Charakteren, glaube ich auch anders. Irgendwie ich weiß das nicht, aber ich meine, Zongorn war während den Zell spielen 11 und sieben Jahre. Also müsste da jetzt 18 gewesen wie alt war er dann bei den Zell da war noch nicht neun bei den Zell spielen, das kann doch gar nicht sein ich mich verlesen als sie hat vorgelesen wurde ich weiß ja nicht welches ich vergesse sowieso wieder nach aufnahme deswegen Okay. 待ってるのも退屈 trunks ich soll ich Hey okay, ich habe noch eine Menge Zeit hier anscheinend. Südöstlicher Inselbereich. Ich kann auch gar nicht auf Karte. Ich kann sowieso nicht auf der Karte gerade, also ja. wir hier ist die gravitationskammer wie geht das so und trunks was kleiner als wir in erinnerung hatten oder größer je nachdem da natürlich wie geht er liebtes komation zu betreiben anderen <lacht> direkt hat erste was er sagt トランク君に修業をつけて<笑> <そうだ。トランクス君>、<笑> wir müssen jetzt erstmal wieder alle Charaktere treffen, wie sie jetzt nach sieben Jahren aussehen und drauf sind. Aber wohl, überhaupt ein Outfit fertig ist. Ja. Ist mein Outfit fertig, zeig mal. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin so Ich bin Ich na oh. ja, ja war awesome aus. was wie die Dragon Ball Z Version von Captain Falken oder umgekehrt Captain Falken, ich weiß nicht. Ja doch, Dragon Ball Z müsste älter sein, ne? Ich meine, Dragon Ball gibt schon seit den, also Dragon Ball gibt es seit den 80ern aber bei der Bußsager weiß ich nicht. Die müssten ja schon in den ern nehme ich mal an gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht die Runzeit von Dragon Ball Z, so. Also erst in den 90ern, ich weiß, nicht, als er zu uns gekommen ist, und in Amerika, da war er schon uralt in Japan. Am nächsten Morgen, ja. so Doppelgängerflug. Goo. Goo. Goo. Goten Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Goo. Sie kenne ich übrigens auch im Hintergrund. müsste auch, ist auch aus der Serie. So, aber ich kann jetzt gar nicht zur Weltkarte. nach die Stadt ist das okay. wohn wohnen sogar, war nicht Olive City vorher, stimmt ja, der hat ja gesagt, die wurde umbenannt, ne? Deswegen... das ist doch eine Markierung, was? So. Machen wir weiter. Können wir erstmal nur in die Story weitermachen. Das wird ein Kinderspiel. Ich glaube, ich schaffe das. Laut ich freue mich. Ich finde die Busager gut. Wird ja immer die schlechteste Saga als schlechteste Saga in Dragon Ball bezeichnet. Aber ich fand die Busager hatte unglaublich viele epische Momente. Also, ich finde kein Problem. Ich glaube, wenn ich das jetzt direkt so vergleichen müsste mit den anderen Sagen, dann würde ich vielleicht auch sagen, als die schlechteste. Aber ich finde jetzt nicht, dass die objektiv schlecht ist hier so. So. Ach, jetzt kann ich neue Sachen holen. Also hat das doch mit Dings zu tun, mit wo wir gerade in der Story sind. Ne? So, wo ist denn das jetzt aufgetaucht? wo bist du aufgetaucht muss also mal genau gucken oder ist hat irgendwo anders aufgetaucht jetzt tut er die ganze zeit blinken deswegen muss ich gucken ob ich jetzt da ich jetzt genau dahin gucke immer wo ist da muss ich hin da ist das was also auch schnell die Erinnerung und dann gehen wir zur Schule. Warte, wo? Ach da. Alles klar landbestellung mit der Schildkrötenschule, nachdem sie gerade erst ihr Training bei Muten Roshi begonnen haben, hat song Goku haben hat zum Gokus und krillins erste Aufgabe nichts mit Kampfhund zu tun, sondern besteht darin ihre Körper zu stärken. Dazu setzt muten die beiden als landarbeiter ein, allerdings müssen sie zum bestellen des landes ihre bloßen Hände benutzen. Krillins beschwert darüber, dass er so etwas in seinen vorigen Dojo niemals tun musste, da dagegen zum Goku jedoch nicht verlieren will, bestellt er das Land mit großer Geschwindigkeit. Das gesicht von Son Goku gerade okay, jetzt zur schule ich habe eine belohnung freigeschaltet ja ich muss gleich mal danach gucken was gehen wird, da ist in dingen hinzugefügt worden ist ich habe sie für eine menge okay na dann mal los ich habe ein dragon ball sehe ich gerade Wieso das denn? Ach ja, habe ich ja letztens mal gefunden. Okay, ich konnte die also alle haben, aber ich konnte die nicht... Okay, ich frage mich, was wenn das Stadtlos ist. Hm. Keine Ahnung, guck mal nach aber wissen wir nicht dass wenn die der irgendwie ein haar kommt, dass die irgendwie den mächtigsten mann der welt auf wacke haben mehr oder weniger er ja, bestimmt genug asche um irgendwie weil nicht umbringen zu lassen Bandit B. sehr gut. sehr gut Wie war das? Ich glaube, er tut seine stimme überhaupt nicht verstellen ne? in der englischen version tut er ja irgendwie seine stimme verstellen so ein bisschen Bisschen ne. Okay. Ja, ich dachte, wir würden wieder ein paar Roboter auf uns setzen oder so. wir Schaute, was? Himitsu nama, du Ratverdammt. Du Idiot. Ja, ja, wir haben dieses kapitel sehr abgekürzt ich meine was soll man auch genau irgendwie machen ne? Ich, ja, so. Ich, ja, so. Ich, ja, Ich, ja, so. Ich, ja, so. Ich, ja, Ich, ja, so. Ich, ja, so. Ich, ja, 1 ヶ月えへえ。<笑> In der Tat, in der Tat, in der Tat, in der Tat, der der de? Was willst du? Natürlich gehen wir. Tiankai-1-Budokai. Ich, ja, ich bin nur ein グレートサイアマンで出場すれば<笑> <いや、笑> <ああ、決まり。笑> <張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったなあ>。<笑> Oh, ich bin nicht der Einzige, aber... Ich... Ich... Tag aber nicht gut hat ja ein bisschen abgekürzt haben weil man hätte mal machen sollen ne? In der zeit und der große Spider-Man Arc ist sowieso nicht sehr der interessantste ja toll und woran verblüht ein paar äh, ich sag mal normal sterbliche es wird überhaupt nichts Das ist nicht interessant also nicht schon gut kann man kann man machen ne? Verteidige das Spiel. Alles klar, aber und schnell voran, wichtig. Ich ich ein so. Ja, jetzt kann ich doch bestimmt neben Quests machen. Ne? da guck mal. Ich habe so wir haben schon mehrere, ja. Ja. Neue Begegnungen, gute Neuigkeiten. Okay. Das ist mir eigentlich egal, was erstes machen, ne? Gut. Äh nicht, alle 58, ich nehme einfach irgendwas. Mein neues Gebiet hier freigeschaltet. Hier sieht man so aus, das könnte wir irgendwann. Aber ich habe schon das Gefühl, ich weiß, wann wir dahin müssen. So, gehen wir mal da ein. Wir bei Songoku's Haus, da müssen wir uns mit Vidal treffen. Ne? Das ist noch so, ich habe so das gefühlt, dass noch so eine Setup-Episode hier Charaktere werden vorgestellt und so der Plot wird vorbereitet für die Zukunft. Da kommt ja noch eine Menge hier von der so. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wenn wir alles haben. Hey Zongorn, lang nicht gesehen. Scheint ja ziemlich gut zu gehen. Bist du Freund meines Papas? Krillins Tochter, Maren. Oh, schau sich mal ein an, Maren. Du bist ja groß geworden. Hey, guck mal. man hat der Stolz einen runden Stein gezeigt. Und, was ist das? Das ist mein Schatz. Mein Schatz. Wirklich dieser Stein? Tut mir leid, Sangorn, sie ist halt ein Kind. Du musst sie nicht bespaßen weil eigentlich finde ich sie irgendwie süß. Was ist los, Marin? Der Fisch hat sich meinen Stein geholt. Oh nein, das Fischlein hat deinen Stein. Wie schade. Ich muss ihn zurückholen. Äh, hey, Warte. Was? Kann ich ihn nicht holen? Nein, das Meer ist hier zu tief. Hey, sag mal, meinst du, könntest mir helfen? Ja, natürlich. Kann ich dazu nein sagen? Papas kleines Mädchen. Creelin, du musst eigentlich auch stark genug sein für sowas. Mach mal was, beeindrucke deine Tochter. Keine Sorge, man ich hole dir deinen Stein zurück von diesem gemeint Fisch. Wirklich? Kannst du das? Na klar, ich fange den einfach den Fisch, der den Stein, der deinen Stein hat. Ah, ich muss angeln. Okay. Machen wow, das klingt cool. Okay, dann mal los. Ich wollte sowieso mal angeln, weil ich sehen wollte, wie es aussieht. Vor allem, weil wusste ihr, an alle, hatte ich schon wieder äh, Ich dachte ich ein großes teil ja, mein Wer ist ein Songor, von der die ganze Zeit redet? wie machen die das nicht so schlecht meine was okay das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus aber du machst jetzt nicht irgendwie so eine schulmädchen pose wie son goku in der irgendwie ein schweifen wasser taucht so du siehst aus wie ein blaufisch so pause nach verdammt das ging schnell sind fisch kann ein großer stein aus Wow, das ging schnell was auf dass du ihn nicht wieder verlierst okay schau mal dein stein Hey, dieser Stein sieht genauso aus wie Papa Papi's Kopf auf dem alten Foto, das ich gesehen habe. Im Schein sind sechs Punkte, die aussehen wie die, die Kriegen damals auf seinen Kopf hatte. Was mein Kopf, hey, das stimmt. Jetzt sagst, das sagt es sieht genauso aus. Aber oh, wirklich fängt jetzt auch noch schon damit an. Songo? an, ich werde gut auf diesen Stein aufpassen. Er sieht wie Papa aus. Äh, das ist schon peinlich. Was mir erzählt, dass du auch schon einen Stein gesucht hast oder Papa. Ach ja, die Geschichte. Von redet sie? Sie redet von der Zeit, als Son Goku und ich beim muten Roshi trainiert haben, als wir noch Kinder waren. Damals mussten wir auch einen Stein in den Bergen finden. Davon habe ich dir auch erzählt, oder? Ja, Papa hat wohl jede Menge Spaß. Ich wollte auch einen Stein suchen, dann habe ich diesen gefunden. Ach, ach, deshalb hast du dir dein, eine, den Stein besorgt. Pass, pass auf, dass du ihn nicht verlierst, okay? Okay, ich werde ihn nicht verlieren. Hey, aber wenn du ihn doch verlierst, hilft deinem Papa dir, ihn zu finden. Hurra, alles klar. Das war relativ einfach. Was zum oh. so, das müsste ich wieder Dinge hochleveln. Oh ja, okay, stimmt. Sie hat überall null auf Abenteuer. Sie 12, alles klar. So, Marion benannt nach links Ex ist schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt die 18 weiß davon. Übrigens erst verheiratet mit 18 hat wohl irgendwie ja gar nicht so angedeutet gerade. Ich glaube ich sollte mit den beiden noch nicht so schnell reden. Ne so, dann gehen wir hier nach gokus Haus. Und vielleicht können wir die beiden Quests auch noch erledigt, bevor wir weitermachen. Wäre natürlich sehr schön jetzt ja, wenn man schreibt sich unter ausbinden auch okay, geht schon noch da ich hoffe irgendwann kann man irgendwie so die klamotten so hin und her wechseln wann immer man will ich habe mich ja allgemein wie das spiel hier so ausgeht wenn man hier am ende angelangt sind ob man dann irgendwie so ein post game hat oder ob man events noch mal neu spielen kann nachspielen kann irgendwie so oder ich weiß nicht irgendwann wird auch hier sein ist halt ein rollenspiel ne? muss ja doch so Haus betreten mir ist langweilig kleiner bruder was ist los Hey -Guten, wie geht's Komm schon sagen lass uns mal was lustiges machen ich habe es sagt immer nur zu lernen hey lass uns spiel Songoten. habe ich gerade spaß gehört stimmt was nicht mama macht seine Hausaufgaben nicht. Ist das alles? Ich hatte schon Angst, es wäre was Ernstes. Das ist was Ernstes, wollen Weil du nicht lernst, lernt guten auch nicht. Ich tue mein ganzes Leben lang lernen. Was willst du eigentlich von mir? So warst du schon immer. Wenn das so weitergeht, wenn du nicht weiterlernst, wirst du nie ein anerkannter Gelehrter. Wow, das ist ja ganz schön was abbekommen, Songoan. Das musst du gerade sagen, Songoan. Weißt du, Mama ist auch auf dich sauer jetzt in letzter Zeit überhaupt nichts gelernt ja, ihr treibt eure mutter noch in den wahnsinn die ersparnisse meines vaters gehen zu neige ich wünschte er will verstehen wie knapp wir bei kasse sind wie es damit aber wir haben keine fische mehr oder ich könnte uns ein paar leckere fische zum essen fangen noch mehr das wirst du tun das wäre wirklich eine große hilfe kann ich auch mitkommen zum muss schon wieder angeln zum guten entwicklung Ich denke schon, aber du musst dich aus dem Haus schleichen, ohne dass Mama es mitbekommt. Okay, versprochen. worüber redet die Jungs da? Hoch, Oh, äh, ich habe gerade seine Hausaufgaben erklärt. <lacht> Na schön, ich weiß jetzt, was für mich fangen soll. es hier Pff, noch mal blau Fische? Alles klar, ich werde sehen, was ich tun kann. Bring mal einen fetten Oschi Song <lacht> bis später. Ich hoffe, ich kann die überall fangen. Okay, also, Someone. hey, du hast es geschafft. Ja, ich habe gewartet, bis mama sich ans Kochen gemacht hat. Alles klar, lass uns mal losgehen. Hurra. Wie kann man sich bitte schön rausschleichen? Aus diesen Haus, das Haus ist winzig. Irgendwie, ja, okay, es muss ein guter Platz sein. Viel Glück, so Ah, Haus. Einen Fisch. Drei Stück soll ich davon. Ne? Ja. Der große seuerbahn Beim Fischen. wenn Ich hätte nicht gedacht, ob man mit einem Schweif im Wasser irgendwie besser stehen kann, aber irgendwie hat Song One es geschafft. <lacht> Wie? Okay. So, das ist Nummer eins Bonk, genick aufs Da ist auf gelandet. <lacht> ja ist so ein Guten. Heiliger blau das ist aber eine Menge Fisch. ja aus ist mein Kopfmeister Kyo. Der hat auch irgendwie keine Hobbys. Nee. Der grätscht einfach immer so meine Gedanken ein. Oh. Du hast kein blauer Fisch. stirb Okay, Großer Fisch, was soll ich denn damit? Ey? Vor allem so viele Fische wie wir fangen würden, ne? damit dürfen nur stinkreich sein. Ne? Ich meine, ehrlich, ey. wir schaffen es. Wie schafft es diese Familie nicht ans Geld zu kommen? Ey? Mein chichi und der Rinderteufel, die haben auch was drauf, ne? Die können auch alles Mögliche machen. Habt ich euch schon mal den Rinderteufel angeguckt? Der ist ein Der ist riesig. Mein Gott, ey, wir haben Probleme. So. was bist du denn? Geh weg. Riesige forelle Also ich immer weiter am Abgrund abgrund am Ende des Stegs irgendwie bin, ich gehe mal weiter näher vom Steg weg. Na, ja. oh. ja, das gibt es jetzt nicht. Ich habe schon zwei kommen. Nee, ich sterbe nur so nah dran ja, jetzt kommen halt mich jetzt hier nicht wieder so lange auf Ups. Egal. ich habe schon äh, ja er ja, war nicht perfekt glaube ich aber ist doch egal ähm, ich habe drei nicht ein kannst du nicht sehen ich dachte wir sollten gelehrter werden okay das dürfte reichen hey so bevor wir zurückgehen wollte ich noch was anderes erledigen Ach ja was soll das bitte schön sein ich will gegen dich kämpfen um zu sehen ob ich dich besiegen kann was es wird doch ein spaß oder ich meine wir sind schon außen ja ich glaube nicht dass allgemein kind wie ein kind wie zum guten viel spaß bringt bitte bitte bitte komm schon lass uns kämpfen ha, also gut aber nicht zu heftig verstanden ja, danke Son gohan unser erster kampf selbst wenn ich zum guten schon muss ich aber trotzdem cool aussehen achtung ich komme ja ich jetzt nicht gedacht dass wir jetzt irgendwie der erste Kampf in dieser Saga, aber okay, warum nicht? Haben wir den einfach nur ganz normal, ne? Reicht doch. Wir sind ja nicht übertreiben unseren kleinen Bruder hier, ne? Aber was, hier ja. Okay, erstmal auch damit. Den Angriff konnte auch bei Ultimate Battle 22, glaube ich. Den TT. Oh, in die Fresse. Weil er benommen ist. da kommt immer so Abschluss. kann sein, ne? So. Komm her. kämpfen, ne? Dann wir ja Familie, weg besser. waren schon mehr erfahrungspunkte die ich durch ein, als wie ich durch times gibt bekommen man du bist echt unschlagbar, schlagbarro an scheint lieber äh, zu spielen als zu lernen muss in der familie liegen unser vater war genauso Ach ja meinst du wirklich ich bin wie papa toll Wir sollen lieber nach hause bevor es spät wird und kein wort dazu zu mama okay okay und tickt die schon wieder aus Oh, okay, denkt dran, Mama darf nicht wissen, wo du warst. Okay. Hi Mama, wir sind wieder da. Das ist so gut. Willst du etwa, dass wir Ärger bekommen? Das ja, ist also mit die angeln gegangen. Hm? <lacht> mein Sohn, du meinst du wusstest das? Na klar, doch denkt ihr etwa, ich bekomme es nicht mit, wenn mein eigener Sohn sich aus dem Haus schleicht. Tut mir leid, Mama. Also ich habe den hier gefangen und zwei andere er sieht gut aus okay dann werde ich euch gleich braten also ähm, wegen wegen zum guten du spaß mit deinem bruder Songoten? guten ja wir haben uns ganz toll unterhalten gut dann kannst du ja wieder was lernen du bist die beste mama Songune, ich verlasse mich darauf, dass du auf Songoten aufpasst. guten aufpasst du bist ein großer bruder und zum guten gehört äh, hört auf dich ich weiß nicht so ich glaube vor dir hat er mehr respekt der Kleine ist sein Vater viel zu ähnlich. Egal was ich sage, er hat seinen eigenen Kopf. Äh, also, ja. Und deshalb musst du sein, ein großer Gelehrter werden, um mit guten Beispiel voranzugehen. Ich glaube, ich bin gerade ein klein wenig eifersüchtig auf so einen goten Okay, der Fisch ist fertig. Macht euch, wascht euch bitte die Hände. Okay. Anscheinend kann Chichi kochen, ohne irgendwie was zu machen. Oh, ich kriege keinen bisschen mehr unter. Ich meine großer Gelehrter werden will, muss ich mich mehr anstrengen. Okay, nächste Mission. das ist hier, alles klar. Und dann mache ich mal direkt links kaputt hier doch ein Schiffchen. Düsen, danke. Geht nicht so ganz ohne kmh. Na, natürlich habe ich gesehen, ich mache mal die kaputt wir fangen die sich eigentlich mal an zu drehen wenn ich die anschieße. die tue sich nicht werden oder irgendwie so hab ich mal was besonderes gekriegt habe ja, wieder, Hi, wieder. Wir jetzt endlich da bist du ja wieder was hast du hier ich bin gekommen, mit dir zu trainieren, meine Güte. Zu trainieren, mit mir? Ja, ich dachte mir, du wärst ein guter Trainingspartner, da du anscheinend weißt, was du tust. Ich brauche ein bisschen Beschäftigung vor dem Weltturnier. Also habe ich beschlossen, herzukommen, mit, äh, mit der in meiner freien Zeit zu sparen. <lacht> zu sparen. <lacht> zu sparen. Wir sparen unser Geld, genau. Das geht doch klar, oder? Wenn ich da bin, hast du immer jemanden, mit dem du trainieren kannst. <lacht> oh Gott ungebetener trainingspartner ich werde die aus versehen zerbrechen, wie ein kit kat -Riegel. Was? was ja okay genau, dann legen wir schnell los wenn ich zu lang weg bleibe kriege ich von meinem vater ganz schön was zu hören was spannend wie das aussieht ja, legen wir eine kleine pause ein aber wow, wieder ist der hammer sie hat die grundlagen perfekt drauf also äh, du und dein vater spart ihr oft Sparen? Pff, ja klar du weißt schon dass mein vater ein champion ist oder in dieser zeit hat er mich überhaupt nicht mit trainiert also bin ich gezwungen das alles selbst hinzubekommen Wow, und da müsste so gut es gibt bestimmt alles trotzdem kann ich mit meinem vater noch nicht aufnehmen er weiß nicht mal dass ich den beiden weg hier allein gekommen bin er ist total übervorsorglich wenn er wenn er wüsste dass ich einen jungen treffe würde er bestimmt ausflippen wiederling entdeckt hm. widerling eliminieren was um aller welt ist das keine ahnung aber ich schätze mal dass das ding nicht hier ist um freundschaft zu schließen das ist also böse hm, naja es scheint nicht böse zu sein über das diesen rostkübel mir schaust sie einfach nur an hm, aber es sieht recht gefährlich aus entspannt das ist die perfekte klinge um ausfinden ob mein training was gebracht hat eliminieren eliminieren Okay, dann mal los. Etwas früher, Lass mich rein, Das ich von von er Satan? Ja, was wieder hat sich schon wieder weggeschlichen. Wohin ist sie diesmal gegangen? Tut mir leid, aber sie war zu schnell. Da konnte ich nicht mithalten. Du Idiot, ich schwöre, wenn dieser Widerling sich auch nur in ihrer Nähe aufhält, reiße ich ihn in Stücke. Meine Güte, du scheinst ja echt in der Klemme zu stecken. <lacht> Plot, -Twist. wer seid ihr? bin der geniale finder pilar ich glaube ich kann dir bei deinen kleinen notlage helfen hm, wovon so du? bist du nicht einfach nur einer meiner fans die mich annehmen und autogramm von mir wollen nein nein ich dachte mir nur dass ein fürsorglicher folter wie du etwas Hilfe brauchen könnte das ist alles hm, warum sollte ich dir vertrauen er könnte etwas wissen Alter also, dem und wenn wegen einer letzten äh, fehlschläge sind mir die mittel ausgegangen das ist meine chance richtig geld zu verdienen ja, mir fehlt es schon in der burg zu leben Tada, eine wagen eine wahre Augenweide, oder was ist das das ist mein freund ist die super pilaf maschine mit ihren klauen kann sie herzen felsen durchschlagen und die stahl ist halt auch im brutalsten angriff stand sie ist mit der neuesten radartechnologie ausgestattet mit der man alles und jeden aufspüren kann das ist noch nicht alles. Sie gehorcht jeden Befehl, den man ihr erteilt und kehrt stets wieder nach Hause zurück. Sie kocht, putzt, mäht den Adel und ist bereit für den Kampf. Sie kann einfach alles. Sie wird deine Tochter sicher nach Hause bringen und jeden Widerling auslöschen, der in ihre Nähe kommt. Wow. Normalerweise würde etwas von diesem Kaliber eine Million Seni kosten. Allerdings bin ich bereit, die Maschine mit einem gigantischen, zeitlich begrenzten arbeit für 50% für gerade mal 500.000 Seni zu verkaufen. Das ist unglaublich ein echtes Schnäppchen bei dem Preis. Und was denkst du, jeder Haushalt sollte sie äh, so eine haben. Hm, der Preis ist auf jeden Fall ein gutes Argument und ich könnte wirklich eine gebrauchen. Ich war, das ist ein einmaliges Angebot. Ich überlege, ob ich sie kaufen soll, möchte mich vorher aber noch eine Sache vergewissern. Ich will, dass sie diese Widerling ausschaltet, der meine Tochter belästigt. Wenn sie das schafft, kaufe ich zehn davon. Äh, okay, du möchtest sie also erstmal ausprobieren. Ist überhaupt kein Problem. Ja, niemand hat gegen diesen super piler verschiedene eine Chance genau das ist die bisher stärkste unserer maschinen dieses mal hatten wir echt glück aber gesehen davon ist sie mit einer Selbstzerstörungsfunktion ausgestattet falls sie mal brennlich wird Und gleich wird sie kaputt gehen oh. hey das ding ist stark was soll ist das Eliminieren, eliminieren das reicht Songohan. Muss mir nicht helfen, ich kann es mit Dingen aufnehmen. Ich werde äh, mich nicht noch von ihm besiegen lassen. Ich weiß, wieder, aber trotzdem bist du von deinem Training noch schlapp. Wenn du mich verletzt, war alles für die Katz. Außerdem kannst du nicht äh, mehr am Weltturnier teilnehmen. Also, dass das Ding jetzt mir ich erledige es. Okay, sie erfasst muss eliminieren. Okay, ich darf wieder nicht zu sehr rumprotzen und viel Kraft einsetzen. Okay. Erstmal im Superzeit. Level 60. Äh. Äh. Oh, ja Oh, noch mal. Oh, noch mal. Und noch mal. Oh, naja, no, erstmal... Bist du mein Angriff ab. Tschüss. Für 7000 Erfahrungspunkte. Wenn sogar noch aufgelevelt, gibt es nicht. vielleicht für das so eine lange Katze, Das sollte genügen. Wow. wiederling muss eliminieren. Äh, was ist mit dem los? Verarbeitung nicht möglich. Selbstzerstörung. T-Rückkehr. Eliminieren, Rückkehr. pilaf Das Ding ist weg. Hoffentlich habe ich das Richtige getan. das hast du? Es wäre falsch gewesen, es amok laufen zu lassen. Aber genug davon, Songorin. Du bist wirklich was ganz Besonderes. Was? Oh, äh, nein! Ich hatte nur Glück, Das ist alles reiner Zufall. <lacht> ja klar, darauf falle ich nicht rein. Also, wie hast du was gemacht? Du musst es mir sagen. Ich meine es ernst. Das war einfach nur Glück. Ja, mir ist langweilig, dass ich noch was zu tun habe. Ich muss gehen. Haha. <lacht> Na schön, diesmal, dass ich es dir durchgehen, weil du mir wirklich geholfen hast. Ja? Ich werde mich, ich werde immer wieder nachwollen, bis ich das Geheimnis seiner Kraft ergründet habe. Ja, gar nicht gut. Endlich, endlich habe ich jemanden gefunden, der offenbar stärker als mein Vater ist. Was? Nichts, gar nichts. Okay. Und hat auch erledigt wir sehen gar nicht was noch passiert doch Wollte schon sagen Mal sehen, das letzte signal das wir empfangen haben sollte genau hier sein schafft ihr beiden das nicht ohne mich was soll ich dann ja nicht sehen ob die maschine kaputt ist falls eben so ist und wir sie nicht reparieren kriegen wir das gesprochene versprochene geld nicht deswegen müsst ihr euch doch keine sorgen machen ich bin diejenige die, die maschine gebaut hat sie noch zurück dass sie noch nicht zurückgekehrt ist das bedeutet dass sie dass sie sich verlaufen haben muss können sich maschinen überhaupt verlaufen hey da ist die pilaf maschine siehst du piep, piep wieder link eliminieren Ach, als anders hätte sie ihr ziel eliminiert jetzt war macht euch zu viel gedanken was habe ich euch gesagt schauen wir mal sich schon eine geschehen zu haben hm, der team muss wohl ziemlich stark gewesen aber wen interessiert das Los gehen wir zurück, wenn wir die gute Neuigkeit mit, äh, mitgeteilt haben. Schwimmen wir in Geld, Boah. eliminieren, nieren kein Ziel, Verarbeitung nicht möglich. Selbstzerstörung, Pilaf, Rückkehr, leite Selbstzerstörung ein. Ist das gehört? Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Das System könnte einen zu schweren Schlag abbekommen haben. Vielleicht ist die Maschine kaputt. War König, Pilaf, die Maschine, sie ist widerling entdeckt selbstzerstörung selbstzerstörung leite selbstzerstörung ein ja sie wird explodieren tschüss ist <lacht> <lacht> könig jetzt aus sind wir erneut gescheitert halt den mund das war mal wieder ein schuss in den ofen bin wieder da Oh wieder da bist du ja machst du warst du so spät noch unterwegs spät papa die sonne scheint noch aber was hast du denn gemacht hm? oh, was ich gemacht habe ja weißt du was ist doch egal ich bin einfach nur froh dich zu sehen was so ich habe Lass uns was essen gute Idee, ich das ist von den köchen was Tolles zubereiten so wo endlich wieder da mann ich bin total durch das war ein langer tag Machen wir immer noch Sorgen wegen dieser Maschine? Das Ding könnte gefährlich sein. Ist ja wohl besser, wenn ich der Person, die sie gebaut hat, nie über den Weg laufe. Gut, dann haben wir schon alles hier erledigt ne? oder? Ja, gut, Jetzt das nächste Mal gehen wir nach der westlichen Hauptstadt und machen weiter mit der Story. Gut, dann sage ich, ich hoffe, ich, heute ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!